Hallo, ich bin Jim Martens und in diesem Video geht es um die Inhalte, Kategorien und Seiten und wie sie zusammenspielen. Hier sind bereits drei Inhalte jetzt erstellt. Ein Testinhalt, ähm, der einer Seite zugeordnet ist und die beiden Inhalte Doccat und Star Citizen, die jeweils keiner Kategorie zugeordnet sind äh, bzw. Der nicht kategorisiert Kategorie zugeordnet sind, ähm, wobei Doc hat keine Tags hat und Star Citizen äh, den Tag Star Citizen. So, wir werden in diesem Video ja, die Funktionen dieser drei Bereiche zeigen: Inhalte, Kategorien, Seiten ähm, und ja, wie sie zusammenspielen. Was es eigentlich bedeutet, wenn ein Inhalt einer Seite zugeordnet ist. Um, und so weiter. Also, bei der Inhaltsliste hier habe wieder das, was bereits in vorigen Videos angesprochen wurde. Man kann nach verschiedenen Sachen sortieren. Um, wenn ich jetzt hier auf Star Citizen raufklicke, dann uh, filter ich um, sozusagen nach Inhalten, die den Tag Star Citizen haben. Wenn ich um, jetzt auf die Kategorie klicke, dann filter ich nach Inhalten, die in einer Kategorie äh, nicht kategorisiert sind, und wenn ich auf den Autor klicke, dann äh, filtere ich nach Inhalten, die von diesem Autor erstellt wurden. Und ähm, ja, da nur ein Auto hier ist, ist man jetzt hier wieder auf der gleichen Ansicht wie wenn man darauf klicken würde. Was bedeutet es jetzt, wenn ein Inhalt einer Seite zugeordnet ist? Das ist glaube ich das verwirrendste von allem. Ähm, und fangen wir an, ähm, wenn man einen Inhalt erstellt hat und einer Seite zuordnen möchte. Was macht man? Zunächst, äh, ja, diesen URL-kompatiblen Titel, ähm, der wird nicht verwendet für einen Inhalt, der einer Seite zugeordnet ist. Ähm, kann man also, äh, muss man angeben, ähm, ja, als, als Konvention könnte, kann man so sagen, man nimmt, quasi den URL-kompatiblen Titel, den man für die Seite verwenden will und hängt ein Minus-Page äh, dran, packt das in die Kategorie Seiten rein, wenn man den Inhalt erstellt. Das ist dadurch, daher wichtig, weil diese Kategorie quasi eine gewisse Art Zusatzfunktionalität hat, die andere selber erstellte Kategorien nicht haben. Wenn beim Erstellen eines Inhalts ein, ähm, diese Kategorie ausgewählt ist oder unter den ausgewählten Kategorien sich befindet, wenn es mehrere zur Auswahl gibt, dann ähm, wird kein äh, Event, äh, also wird keine äh, Aktivität erzeugt, die dann unter Recent Activity oder Letzte Aktivitäten angezeigt wird, ähm, wo dann drin steht, ja, XY hat diesen Inhalt erstellt, weil wenn, er eine, wenn man eine Seite erstellt, macht es wenig Sinn, da so, so eine Aktivität zu erzeugen. Ähm, das kann man äh, hier im Dashboard ja sehen, da hat man ja diese letzte Aktivität. So, hier wurde das versäumt, bei diesem Inhalt, da hatte ich zunächst den als Inhalt erstellt und im Nachhinein dann äh, einer Seite zugeordnet, das heißt, diese Aktivität wurde bereits erstellt. Wenn man dann aber auf den Link hier klickt, ähm, ja, landet man auf dem 404, weil ähm, der Inhalt einer Seite zugeordnet ist. Das wird überprüft. Ähm, in der jeweiligen, es also wird überprüft hier auf der Content-Page-Datei, äh, die dahinter steckt. Wenn man das auf diese Weise aufruft, dann äh, wird Content-Page aufgerufen und die überprüft, ob der Content, der Inhalt einer äh, Seite zugeordnet ist, was in diesem Fall äh, gegeben ist und deswegen ähm, wirft er dann ein Legal Link Exception, was ja, äh, einem 404 entspricht. Demzufolge sollte man sich gleich am Anfang darüber im Klaren sein, dass man den Inhalt einer äh, Seite zuordnen möchte, ja, weil dann, die, äh, ja, weil dann äh, die Sache nicht erzeugt wird, dieser Aktivität. Tags muss man nicht angeben, ähm, kann man in, in allen äh, Sprachen angeben, die installiert sind im VoidLab äh, Community Framework. Das ist eine Besonderheit jetzt hier für das äh, Content Management System, standardmäßig kann man Tags nicht mehrsprachig eingeben, also steckt eine, eine eigene Lösung dahinter mit ein bisschen, ähm, ja, das wcf textverwahren wird weiterhin verwendet, aber äh, erweitert halt um so eine mehrsprachige Komponente, äh, weil man vielleicht äh, in Englisch andere äh, Tags verwenden möchte als in Deutsch. Äh, in erster halt an jeweilige Sprache angepasste Text, ähm, gerade wenn das jetzt so Wörter sind, die jetzt in beiden Sprachen unterschiedlich, äh, ja, unterschiedlich geschrieben werden, sollte man davon Gebrauch machen. Einsprachig, wie man hier sieht, kann man nicht das machen, ähm, man kann nur gar nichts angeben, aber man kann keinen einsprachigen Text angeben, weil Text immer einer Sprache zugeordnet sein müssen im WCF. Ähm, ja, diese Mehrsprachigkeit wird bei Text normalerweise nicht gegeben und da ist die Frage, wie soll das denn funktionieren? Ähm, nun ja, im Standard WCF ist die Denke, dass ähm, jeder Inhalt, also jetzt nicht von unseren Inhalten hier gesprochen, aber generell jede Art von von Sa von Sache, die man erstellt, hat genau eine Sprache. Wie im Forum halt, wenn man mehrsprachig halt aktiviert, aktiviert, kann man ein Thema Deutsch oder Englisch zuordnen. Wenn man ein deutsches Thema macht, werden die Texte unter Deutsch gespeichert und ein englisches Thema macht unter Englisch. Aber man kann kein Thema erstellen, was man dann quasi die Sachen beidsprachig angeben. Das macht auch keinen Sinn, weil in einem Thema ja auch diskutiert werden soll. Und da macht es wenig Sinn, dass man in dem Thema, dass jeder dann die Beiträge quasi mehrsprachig angibt. Bei einem solchen relationellen Inhalt hier. Macht das aber sehr wohl Sinn. Und demzufolge äh, haben wir hier ja, eine eigene Lösung geschaffen, die, die relativ gut funktioniert. Unter Text gibt man dann den ähm, Hauptinhalt an. Hier kann man einsprachig Deutsch oder Englisch angeben, ähm, Smileys hinzufügen, Dateianhänger äh, und Einstellungen. Soweit eigentlich nichts Neues, das sollte eigentlich noch bekannt sein aus äh, dem Frontend, dem Forum beispielsweise. Das Interessante hier ist die Beschreibung. Ähm, momentan wird die Beschreibung eigentlich so gut wie nie genutzt. Hm. Ich weiß gar nicht, ob sie momentan überhaupt im Template angezeigt wird, aber man könnte die Beschreibung zum Beispiel verwenden, ähm, um so eine Art Teaser-Text zu schreiben für den Inhalt. Metabeschreibung und meta Keywords sollte man natürlich in Englisch angeben, weil das ist das, was dann in die jeweiligen Felder für die Suchmaschine reinkommt. Man kann also hier äh, im Ultimate CMS für jeden Inhalt ähm, gezielt die Metabeschreibung und Meta-Keywords angeben. Es wird also nicht äh, eine Beschreibung für die gesamte äh, Webseite genommen. Also das ist eigentlich relativ sinnvoll hier. Und ähm, der weitere interessante Teil ist natürlich veröffentlichen hier unten. Wenn man einen Inhalt neu erstellt, dann steht das erstmal hier auf Entwurf. Ähm, und dann hat man hier veröffentlichen als Button. Man kann die Sache erstmal als Entwurf speichern. Dann wird sie nicht veröffentlicht. Und man kann es auch als ausstehendes Review speichern. Ähm, oder man kann, also die beiden Sachen sind beim neuen Inhalt verfügbar und dann kann man halt auf Veröffentlichen klicken. Ähm, wir haben das jetzt ja schon veröffentlicht, deswegen äh, ist veröffentlicht der Status vorhanden und man kann es dann noch aktualisieren. Sichtbarkeit ist standardmäßig auf Öffentlich. Eingeschränkt heißt, man kann sagen, dass nur gewisse Gruppen den Inhalt sehen können. Und Privat heißt, dass man nur selber den Inhalt sehen kann. Um, Veröffentlichungsdatum klickt man drauf, dann öffnet sich so ein Fenster, wo man den äh, Veröffentlichungszeitpunkt aussuchen kann, wenn man jetzt eins was in der Zukunft liegt, äh, wie Freitag, bei mir jetzt dann ähm, wechselt das zu Planen, dann wird der Inhalt als äh, noch nicht veröffentlicht gespeichert, und dann wird er geplant, dann wird er am 7. März um 0 Uhr oder korrekter wenn der erste besucher auf die seite nach diesem zeitpunkt kommt veröffentlicht äh, weil man ja keine echten ähm, äh, ja keine echten äh, jobs hat im wcf muss man sich darüber so ein bisschen behelfen klicken ähm, wir trotzdem auf inhalt hinzufügen um das mal zu so zeigen da sieht man eben hier Entwurf und ausstehendes Review, da kann man hier auf veröffentlichen klicken. Momentan, was eben dem aufmerksamen Zuschauer äh, aufgefallen ist, stand das hier auf 0 Uhr. Die Inhalte wurden aber nicht um 0 Uhr veröffentlicht, sondern tatsächlich irgendwie um diese Uhrzeit hier veröffentlicht. Ähm, merkwürdigerweise wird dann die Uhrzeit hier hinterher nicht wirklich berücksichtigt, das ist noch ein Fehler, wird allerdings auch ähm, zum Zeitpunkt anschauen dieses Videos behoben sein. Auf Kategorien. Ähm, zu Beginn sind diese beiden, Inhalte, äh, diese beiden Kategorien installiert. Ähm, in der Datenbank kann man sie natürlich löschen, äh, sollte man natürlich nicht, weil äh, die beiden Kategorien besondere Funktionen erfüllen im, WC, äh, im Ultimate CMS. Einmal diese Kategorie kann man nie auswählen. Unterkategorien, aber das ist technisch gesehen trotzdem eine Kategorie und dort kommen alle Inhalte rein, die man nicht einer anderen Kategorie zuordnet. Ähm, Seiten ähm, ja, ist das, was ich schon erklärt hatte äh, alle Inhalte, die in dieser Kategorie sind, werden nicht bei dem Erstellen von den letzten Aktivitäten berücksichtigt, wohlgemerkt, wenn ähm, sie halt drin sind in der Kategorie zu einem Zeitpunkt, wo eine Aktivität erstellt ist wird. Wenn man Inhalt erstellt, ohne äh, den da reinzupacken, in diese Kategorie wird erstmal eine letzte Aktivität erstellt. Wenn man ihn dann im Nachhinein einer Seite zuordnet, was wir gleich sehen werden, dann äh, bleibt diese Aktivität bestehen. Auf der rechten Seite kann man hier sehen, äh, wie erstens, wie viele Inhalte in der Kategorie drin sind. Und mit Klicken darauf kann man... Ähm, ähm, nach den Inhalten filtern in der Content-List also hier äh, die nur in dieser Kategorie drin sind äh, dementsprechend nach den Inhalten die nur in dieser Kategorie drin sind Seiten auflisten zeige ich die Seiten hier haben wir äh, eine Seite und was macht jetzt eine Seite ja. eh Seite hat mich kein eigenes Inhaltsfeld hat kein eigenes Inhaltsfeld was auch interessant ist, ist, hier ein Inhalt, dem zuordnet diese Seite. Passiert eh ganz automatisch, dass der dann nicht mehr aufrufbar ist direkt. Man kann Seiten schachteln. Ähm, und wenn man hier ein Inhalt einer Seite zuordnet ist, dann zählt nur noch der Titel, all kompatibler Titel, Metabeschreibung mit Meta der dieser Seite. Ähm, das, was vom Inhalt da angegeben wurde, ist dann nicht mehr relevant. Veröffentlichungsdatum wieder veröffentlichen. also das der gleiche Punkt wie bei bei Inhalten hier und ähm, wenn wir jetzt hier äh, mal Test und Test angeben und das Ganze aktualisieren und in Frontend gehen und jetzt auf die äh, Testseite gehen so mit dem Urkompatiblen kompatiblen Titel Test. Mm, oh, anscheinend wird dann doch der Titel des Inhalts hier verwendet. Anscheinend. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann man unter Seiten Quelltext, wenn man oben guckt, äh, unter MetaName Description und Keywords das sehen, was wir eben eingegeben hatten. Und das ist halt äh, sehr interessant und hilfreich. Ansonsten ist natürlich der ganze Rest HTML-Code hier drin zu sehen. Ähm, ja, dürfte nicht weiter interessant sein im Normalfall. So. Damit dürfte eigentlich auch schon erklärt worden sein, wie Inhalte Seiten zugeordnet werden. Wie das in den Kategorien ist und mit den Inhalten. Also es ist, wie, wie eben schon gesagt wurde, relativ einfach. Ähm, Inhalte erstellen, wie man Inhalte erstellt. Die dann in Kategorien einteilen und ähm, einige Inhalte an Seiten hinzufügen. Jetzt, oder mit Seiten verbinden ähm, warum man etwas als seite machen möchte ähm, das können wir hier gleich sehen ähm, und zwar man, also es wird einmal keine kommentare angezeigt was wir hier schon mal gesehen haben ähm, es wird in weiß hier angezeigt das ist aber jetzt hat das mit diesem design hier zu tun ähm, was man hier merkt, dass hier oben steht der Titel der Seite, hier unten der Titel des Inhalts. Äh, müssen wir nur noch drüber gucken, ob das so sinnvoll ist, ob man das nicht vielleicht gleich haben will, dass hier oben das Gleiche steht wie hier unten. Ähm, naja, es äh, ist noch so eine Überlegung. Wahrscheinlich äh, wird das hier gleichgesetzt mit dem, bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, Wenn wir jetzt den Inhalt wenn in wir mal Star Citizen dem zuordnen, dann bleibt auf der gleichen Seite unter dem gleichen Link ist jetzt äh, Star Citizen verbunden mit. Relativ schön, ne? Und jetzt kann man äh, unter 214 03 03 Test. Ich bin mir nicht sicher. Ne, das war dann falsch. Ich muss mal gucken, wie nochmal dieser Testinhalt aufrufbar ist. Ähm, wann der veröffentlicht wurde Montag am 3. März. Ah, Test Page hat er, klar. So, jetzt haben wir diesen Testinhalt, ähm, was wir jetzt ähm, ja schon im letzten Video gesehen hatten, dass wir den Medienblock hier haben, bei äh, Inhalten und Kategorien, nicht aber bei Seiten. Seiten war ein anderes Template. Eben waren wir bei einer Seite, jetzt sind wir hier beim Inhalt, ansonsten steht hier das gleiche. Aber da wir im Inhalt sind, äh, hat das andere Template wieder, äh, ja, Power und dann haben wir jetzt hier wieder den äh, YouTube-Link, das YouTube-Video und hier wo wir auf Inhalten sind, ähm, bei diesem Template äh, haben wir auch gesagt, dass wir hier äh, Meter above, Meter below oder Meter über, Meter unter Content haben wollen. Das Ganze ist ja auch so leicht bläulich gefärbt und mit Kommentaren versehen. Ähm, wenn man jetzt mehrere Inhalte äh, auf äh, einer Seite hat, nämlich mit den Kategorien, ne? wenn wir jetzt wieder auf Category un, äh, Uncategorized gehen, so, dann haben wir plötzlich nur noch einen Inhalt hier, ne? weil Star Citizen, was sonst Teil dieser Kategorie wäre, jetzt einer Seite zugeordnet ist und dementsprechend wird es nicht mehr in einer Kategorielistung hier. Äh, ja, angezeigt, trotz alledem, dass es äh, Teil dieser Kategorie ist. Wenn wir jetzt die Seite bearbeiten, das Ganze wieder rückgängig machen und ähm, der Seite wieder Test zuordnen, dann erscheinen hier auch wieder Doghead und Star Citizen. Und hier sieht man eben die Farbunterschiede, weil es sich immer abwechselt. Bei einer Seite ähm, äh, ist dem nicht der Fall. Was bedeutet das? Das bedeutet, ähm, dass diese Inhalte und Kategorien äh, so behandelt werden wie Forum-Listings. Äh, also Beiträge in einem äh, Thread beispielsweise. Während das bei einer Seite... Äh, was anders äh, gehandhabt wird und dadurch äh, mehr diesen redaktionellen Eindruck äh, vermittelt, weil da kein, äh, ja, weil es nicht so äh, nach dem Autor äh, individualisiert ist, quasi der Autor nicht so hervorgehoben wird. Ja, äh, das waren es quasi Einflüsse der ähm, Seiten, Kategorien und Inhalte aufeinander. Noch mal ein bisschen Template-Einfluss gesehen und ansonsten, ja, sehen wir uns wieder im nächsten Video, in dem mehr erklärt wird über Menüs, Widget-Konfigurationen, äh, ja, Menüs und Widget-Konfiguration und dann vielleicht noch ein bisschen in die Links und Link-Kategorien reingegangen, damit also die, die restlichen Sachen so abgearbeitet werden. Aber für heute war es das erstmal. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.